Herzlich willkommen zum Smarter entwickeln Podcast. Heute mit einer Folge, in der es um Ihr Selbstverständnis geht. Also um die Frage, wie definieren Sie sich? Viele von Ihnen haben so einen Spruch: Wenn nicht nach außen, dann doch nach innen. Wir sind ein Anlagenbauer oder wir bauen Pumpen. Und ja, das ist richtig. Das beschreibt erstmal Ihre Fähigkeiten. Und das beschreibt auch das, was Sie tun. Jeder in Ihrer Firma kann es sehen. Wenn er in die Halle geht, seht jeder in der Firma, Sie bauen Pumpen oder Sie sind ein Anlagenbauer. Das ist klar. Das ist einfach. Aber es hat Vorteile. Ne? Für die Mitarbeiterwerbung, wenn jemand im Stahlbau tätig ist, dann weiß er, wo er sich hinwenden will. Wenn jemand Erfahrung in Pumpen hat, dann sehen Sie sofort, dass das passt. Eine solche Selbstbeschreibung, sehr allgemein, hat auch noch den Vorteil, dass Sie sich auf verschiedene Aufträge bewerben können. Ne? Sie schließen durch Ihr Selbstverständnis nicht irgendwelche Auftragskategorien aus und dann können sie erwachsen und mehr Umsatz machen und vielleicht sogar mehr gewinnen. Das hat aber auch Nachteile, denn wenn sie alles annehmen, dann spezialisieren sie sich für nichts, dann schaffen sie keine Skalierbarkeit, dann investieren sie vielleicht nicht in Tools, weil sie nicht in eine bestimmte Nische rein wollen. Was sagen denn ihre Kunden dazu? Nun, Kunden haben Probleme, die sie gelöst haben wollen. Und wenn Kunden ein Produkt kaufen, dann haben Sie die Lösung und das Problem schon zusammengebracht. Nochmal, wenn die Kunden ein Produkt kaufen, dann haben Sie mental Ihr Problem schon gelöst und setzen diese Lösung nur noch um. Sie kaufen jetzt das Produkt, was Sie für die Lösung halten und machen das. Das heißt, Sie mussten sich selber mit Ihrem Problem auseinandersetzen. Die Kunden mussten selber eine Lösung für das Problem finden und die Kunden mussten selber die ganze schwere Arbeit machen. Und Sie verkaufen ein Produkt dass es von Ihnen so gibt und dass es vielleicht von der Konkurrenz ganz ähnlich gibt. Das hat Konsequenzen. Ihr Kunde macht die schwere Arbeit. Ihr Kunde löst das Problem und wenn die schwere Arbeit gemacht ist, geht es nur noch darum, bei wem werden denn die Komponenten gekauft. Und da stehen Sie in Konkurrenz zu anderen. Das heißt, Ihr Produkt ist völlig austauschbar am Markt und dementsprechend werden sich Ihre Margen auch einstellen. Wenn Sie sich hier abheben wollen, wenn Sie sich hier differenzieren wollen, dann müssen Sie näher an den Kunden rangehen und müssen dem Kunden die Probleme lösen. Nicht nur von Ihrem Produkt her, sondern von der kunden her das Thema denken. Es ist mir schon klar, es gibt austauschbare Produkte. Produkte, die völlig austauschbar sind und wo Sie eine Differenzierung nur noch über die Qualität, manchmal auch nur gefühlte Qualität, dann sind wir auch schnell bei der Marke, also über die Marke machen, und letztendlich sind die Produkte völlig austauschbar. Der eine favorisiert das, der andere favorisiert das und so teilt sich der Markt ein bisschen auf. Vielleicht haben sie auch einen, einen relativ großen Marktanteil und, und ihr Markt ist so Winner Takes All. So also Beispiel IBM eine Zeit lang. Ne? Kein IT-Manager wurde gefeuert dafür, dass er bei IBM gekauft hat. Gilt nicht mehr. Die Strategie ist okay, wenn man selber groß ist und, und tatsächlich den Markt dominiert. Aber als kleiner Mittelständler irgendwo sich ihren, ihren Teil vom Markt rausschneiden, ihren Teil vom Kuchen holen. Es ist schwierig, mit so einer Qualitäts- und Markenstrategie durchzukommen. Es gibt Leute, die sagen, sie wären gerne ein kleiner Fisch in einem großen Teich als ein großer Fisch in einem kleinen Teich, weil der kleine Fisch wachsen kann und im großen Teich ein, ein viel erleben kann und große Chancen hat. Das kann sein, so macht das Bild Sinn. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ein Unternehmen lieber ein großer Fisch in einem kleinen Teich sein möchte. Ein Unternehmen möchte doch seine Nische beherrschen, möchte in dieser Nische als die Standardlösung bekannt sein. Wenn in dieser Nische jemand Angebote einholt für eine Lösung, dann muss die Anfrage bei Ihnen auf dem Tisch landen. Aber gehen wir nochmal rein in die Differenzierung über Qualität und Marke. Ne, Mercedes spielt das Spiel. Mercedes spielt das Spiel so weit, dass es viele Leute gibt, die ihr Produkt als der Mercedes unter den xxx beschreiben, weil Mercedes das Spiel über Qualität und Marke spielt und ansonsten das austauschbare Produkt Auto anbietet, aber über Qualität und Marke dann, dann da die Differenzierung reinholt und verkauft. Nichtsdestotrotz ist es für Mercedes in vielen Kategorien auch nicht leicht, große Margen zu kriegen, weil da einfach der Wettbewerb mit den austauschbaren Fahrzeugen da ist. Mercedes bietet also ein Produkt. Und nicht wirklich, also zumindest im Pkw-Bereich, nicht eine Lösung für ein bestimmtes Problem. Bleiben wir in der Automobilindustrie und gucken wir uns mal an, wie so eine Differenzierung aussehen könnte. Die Lösung eines Problems. Nehmen wir mal Tesla. Tesla hat ein spannendes Problem zu lösen gehabt. Tesla wollte Elektroautos verkaufen. Und um diese Fahrzeuge zu verkaufen, braucht Tesla eine gewisse Nachfrage im Markt, aber auch eine gewisse Händlerinfrastruktur, um das zu machen. Jetzt ist es so, dass die Händler am Fahrzeugverkauf nicht so viel verdienen wie an der Wartung. Die Händler verdienen an der Wartung mehr als am ursprünglichen Fahrzeugverkauf. Es ist wichtig, dass ein Kunde, der bei Ihnen ein Fahrzeug gekauft hat, immer wieder kommt, sein Öl wechseln lässt, sein Reifen wechseln lässt, Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten vornehmen lässt, weil daran verdient der Autohändler. Wenn man sein Elektroauto nicht gerade gegen die Wand fährt, ist da nicht viel dran zu machen. Keine häufigen Ölwechsel, keine häufigen Serviceintervalle am Motor, nichts dergleichen. Spült den Händlern das Geld in die Taschen, wie bei einem Verbrennungsfahrzeug. Das heißt, es ist uninteressant für Autohändler Elektroautos zu verkaufen. Keiner würde tatsächlich ein Business hochziehen und sagen, jetzt verkaufe ich Elektroautos, weil das das tolle neue Geschäft ist. Nein, das Geschäft wird mit der Wartung gemacht und Elektroautos sind nicht so wartungsintensiv. Für die Kunden ist das toll, ne? die Kosten fallen. Aber für die Händler ist das doof. Es ist kein gutes Geschäftsmodell. Also hat Tesla Autos, hat sein Produkt, hat auch eine Nachfrage im Markt, wie wir jetzt gesehen haben. Aber hat das Problem, dass keiner wirtschaftlich motiviert ist, Läden hochzuziehen. Ein Problem. Das zweite Problem, Elektroautos wollen kein Benzin oder Diesel sehen. Das heißt, die komplette Tankstelleninfrastruktur, die es gibt, ist für Elektroautos irrelevant. Sie brauchen eine neue Infrastruktur, sie brauchen eine neue Ladeinfrastruktur, bei ihnen zu Hause, auf der Arbeit vielleicht, ähm, aber vor allen Dingen auch auf der Landungsstrecke. Und das ist auch ein Problem, was Tesla genau wie das Problem der Läden selber löst, weil es das nicht gibt. Ne? Tesla hat Flagship-Stores in Fußgängerzonen, Shopping-Malls und so weiter hochgezogen und verkauft ansonsten ganz viel über das Online-Interface, umgeht dadurch tatsächlich die, die Läden und bei der Tankstelleninfrastruktur ist Tesla auch in die Vorleistung gegangen und hat mit seinem Supercharger-Netzwerk ein großes Netzwerk an, an Ladestationen gebaut, die es ermöglichen, mit einem Tesla auch Langstreckenfahrten zu unternehmen. Jetzt steckt gerade in dieser Betankung, in dieser Beladung der Elektrofahrzeuge noch eine spannende Abwägung. Denn sie wollen ja nicht, wenn sie irgendwo hinfahren, zwei Stunden fahren, dann vier Stunden laden und dann nochmal zwei Stunden fahren. Da kommen sie ja nie an. Das funktioniert nicht. So wurden aber Elektroautos eine Zeit lang gebaut. Tesla hat das Ding auf den Kopf gedreht, hat gesagt, sie können zwei, zweieinhalb Stunden fahren und dann laden sie 20 bis 30 Minuten und dann fahren sie wieder zwei, zweieinhalb Stunden. Also die Pause, die der Mensch braucht, die kriegt das Fahrzeug, um aufgeladen zu werden. Natürlich ist das Fahrzeug dann nicht zu 100 Prozent voll, weil gerade die Zeit von 90 Prozent bis 100 Prozent Batteriestand sehr lange braucht. Aber mit dem 80 Prozentigen Batteriestand, den sie da rauskriegen aus so einer Ladung, können sie dann wieder zwei, zweieinhalb Stunden fahren. Das heißt, sie können dieses Spiel im Prinzip ewig fortsetzen. Zweieinhalb Stunden fahren, 30 Minuten laden, zweieinhalb Stunden fahren, 30 Minuten laden. Das war von Tesla pfiffig, weil es den Vorwurf mit Elektroautos könne man Langstrecken nicht fahren erstmal ausgehoben hat. Dafür hat Tesla natürlich sehr viel Infrastruktur investiert und das Problem eines Kunden wirklich gelöst. Sie haben nicht nur ein Elektroauto angeboten, sondern sie haben sich gefragt, was hat denn der Kunde für ein Problem. Und ein Kunde, der ein Auto kauft, möchte seine täglichen Fahrten damit machen und auch mal längere Strecke fahren können. Und das kann man mit diesen Elektroautos. Ganz spannend. Technisch, wenn man da mal reinguckt, und das ist ja hier so ein Ingenieurspodcast, deswegen kann man das ruhig mal machen, ist es spannend. Denn die Batterien, die Tesla dafür brauchte, die Schnellladefähigkeit, die gab es nicht. Also natürlich gibt es verschiedene Batteriemöglichkeiten, aber wenn Sie sich angucken, was mit Bleibatterien möglich war, ne, die waren sau so schwer und sie waren vor allen Dingen nur sehr langsam zu laden. Der Schritt zu den Lithium-Ionen-Akkus war nicht nur wegen des Gewichts und der, der, des Energiegehalts wichtig, sondern vor allen Dingen auch wegen der Schnellladefähigkeit, weil damit wurde ein Elektroauto erst langstreckentauglich. Nur bei diesem Schnellladen werden die Batterien halt auch warm. Das heißt, sie müssen die Wärme abführen Beziehungsweise, wenn das Auto kalt ist, müssen sie die Batterie wärmen können. Das heißt, zu einem Batteriepack gehören nicht nur die Zellen, sondern auch die Infrastruktur, die Batterie zu heizen und zu kühlen. Und all das baut Tesla. ist total spannend, sich da mal die Patente anzuschauen. Nicht nur, dass Tesla die Patente angemeldet hat, sodass jeder da reingucken kann. Nein, sie haben sie auch freigegeben, dass jeder sie nutzen kann. Schauen Sie da mal rein, wenn Sie richtig Lust haben zu verstehen, wie so ein technisches System auf die Kundenbedürfnisse eingeht. Aber zurück zum Batteriepack. Sie wollen so etwas natürlich hochgradig skalierbar bauen. Und da hat Tesla das Produkt in drei Ebenen geteilt. Sie haben oben drauf das Fahrzeug. Darunter haben sie das Batteriepack, das durch aktive Kühlung und aktive Erwärmung viele Probleme des Kunden, des Fahrzeugbenutzers löst. Und darunter haben sie die Fertigung von Rundzellen, die fast beliebig skalierbar ist und die Kosteneffekte für das Fahrzeug bringt. Warum ist Tesla auf so eine Idee gekommen und die anderen nicht? Warum musste erstmal ein Tesla anfangen, Elektroautos zu bauen und warum haben es die anderen nicht gemacht? Nun, ich glaube, dass da eine Komponente Vision drin ist, aber wenn wir die Komponente Vision weglassen, dann kann man sich die Autoindustrie als Ganzes mal angucken. Die Autoindustrie ist ein geschlossenes Ökosystem. Es ist ein, eine Ansammlung von Firmen, die alle sehr ähnlich ticken. Also, Sowohl die, die OEMs, die Autohersteller, als auch die, die Zulieferer, erster, zweiter, dritter Tier, die ticken alle sehr ähnlich. Gucken Sie sich das im Projektmanagement an. Termine sind heilig. Es kann sein, dass Sie mit der Arbeit nicht fertig sind, aber Sie werden zu einem gewissen Termin liefern, weil es keinen Sinn macht, als Hersteller vom rechten Blinker ein ganzes Auto aufzuhalten, ein ganzes Entwicklungsprojekt aufzuhalten, nur weil Sie Ihren Blinker nicht geliefert haben. Das funktioniert nicht. Sie werden nie wieder was in dieser Branche machen. Das heißt, Termine sind heilig. Und die Automobilindustrie setzt auch sehr stark auf Volumen. Es geht um großvolumige Modelle, jetzt nicht Hubraum, sondern Stückzahlen. Es wird sehr stark auf, auf heller und Pfennig geachtet, weil über die großen Stückzahlen das doch erhebliche Beträge werden. Und ein dritter wichtiger Aspekt, der, glaube ich, hier jetzt eine Rolle spielt, ist, dass die Automobilhersteller das Auto ja nicht mehr selber bauen, sondern angewiesen sind auf große fähige Automobilzulieferer, die viele von den Komponenten liefern. Das Armaturenbrett als Ganzes, die, die Innenausstattung, die Sitze, sowas wird ja von den Autoherstellern selber nicht mehr gebaut, sondern das sind das sind von Zulieferern zugelieferte Komponenten. Und jetzt wollen sie ein spannendes Elektroauto bauen und stellen fest, äh, für die Batteriepacks gibt es keine guten Zulieferer. Also, jetzt vielleicht schon, jetzt sind ein paar Leute in diese Lücke gestoßen, aber als Tesla angefangen hat, musste Tesla das selber machen und hat dieses Problem auch tatsächlich selber gelöst. Jetzt fragen Sie sich, warum ich erzähle ich Ihnen die Geschichte? Nun, weil es nicht um das Produkt geht. Und in dieser Folge geht es um Selbstverständnis. Es geht auch nicht darum, dass Sie sich definieren als wir sind Hersteller des Produkts. Sondern es geht um die Problemlösung. Und die Problemlösung, die Sie in das Produkt reinbacken. Die Problemlösung, die Ihren Kunden hilft, Ihr Produkt so zu nutzen, wie ihr Kunde das braucht. Und bei Elektroautos heißt das halt, dass Autos, die eigentlich nur fürs Pendeln in der Kurzstrecke benutzt werden, auch langstreckentauglich sein müssen. Und diese Langstreckentauglichkeit müssen Sie irgendwie in das System Elektroauto reinbacken. Da brauchen Sie ein externes Element, die Ladestation entlang der Autobahn. Sie brauchen aber auch ein internes Element, eine Batterie, die sich schnell genug laden lässt und dabei nicht den Hitzetod stirbt. Und wenn Sie diese Elemente zusammenbringen, dann haben Sie auf einmal ein Produkt dass die Probleme ihrer Kunden löst, zufriedenstellend löst und dann haben sie auch einen Markt, dann haben sie auch Kunden, die kaufen. Und an der Stelle nochmal, es ist nicht verwunderlich, dass die klassischen Automobilhersteller dieses Produkt nicht auf den Markt gebracht haben, weil ihnen Komponenten fehlen, die sie nicht selber machen und weil ihnen die Zulieferer für die Komponenten, weil ihnen die Fähigkeiten fehlen. Tesla hat diese Fähigkeitenlücke zugefahren, Tesla hat diese Fähigkeiten aufgebaut, genutzt und hat jetzt ein Produkt, das die Kunden mögen. Ein anderes Beispiel, das ist schon mal gekommen, das Thema Theatervorhänge. Ne? Große Stoffbahnen, die vor der Bühne runterhängen und so ein schöner roter Samt, der dann aufgezogen wird, wenn die Show losgeht. Theatervorhänge sind aber nicht nur Stoff, Theatervorhänge sind vor allem Brandschutz. Die trennen den Bühnenraum von den Zuschauern, die eine gewisse Zeit zum Evakuieren brauchen, ab. Und wenn Sie Theatervorhänge anbieten wollen, dann müssen Sie zwei Themen beherrschen. Sie müssen einerseits das Brandschutzthema beherrschen, andererseits müssen Sie die Stoffverarbeitung und die Materialien beherrschen. Und dann können Sie an Theater liefern. Dann können Sie das Problem der Theaterbetreiber lösen. Und irgendeine Näherei ist keine Konkurrenz für Sie. Und irgendein Ingenieurbüro für Brandschutz ist auch keine Konkurrenz für Sie. Aber in dieser Kombination zusammen lösen Sie ein Problem und dann haben Sie auch einen Markt. Vielleicht nochmal eine Frage. Auf welche Messen gehen Sie? Gehen Sie Messen, die als Thema Ihre eigenen Fähigkeiten haben? Also gehen Sie als Tischler zur Holzbearbeitungsmesse? Gehen Sie als Anlagenbauer zu einer Anlagenbaumesse, Metallbaumesse? Gehen Sie zu Messen, wo Ihre eigenen Lieferanten und, und eventuell auch Ihre Konkurrenz ausstellen und stellen Sie da aus? Ist das Ihr Selbstverständnis? Oder gehen Sie auf die Messen Ihrer Kunden? Gehen Sie als Automobilhersteller auf der Taximesse? Gehen Sie als Gehen Sie als Hersteller von Photovoltaikwechselrichtern auf Stadtwerkeveranstaltungen? Gehen Sie zu Kundenmessen? Gehen Sie dahin, wo die Kunden und die Branche Ihrer Kunden sich trifft? Und wenn Sie auf so einer Kundenmesse einen Stand haben, sind Sie dann Teil der Branche? Also passt Ihr Stand zu der Branche? Oder sind Sie da ein Fremdkörper? Haben Sie, landen Sie als, als Metallbauer-UFO auf einer Messe von Leuten, mit denen Sie kulturell nichts zu tun haben? Denken Sie da mal drüber nach. Und vielleicht von mir einfach nochmal, warum ich diese Frage stelle. Nun, meine These ist, die Kunden wollen Lösungen zu ihren eigenen Problemen. Und meine These geht weiter. Um diese Probleme zu lösen, müssen sie die Probleme kennen und verstehen. Und daran steht der Wert. Das ist der Grund, warum die Kunden kaufen. Um die Probleme zu kennen oder zu verstehen, müssen sie sich mit ihrem Kunden auseinandersetzen. Ein Stück weit identifizieren. Auch ein bisschen Empathie für die Probleme haben, die ihr Kunde hat um dann den Willen zu entwickeln, diese Probleme auch zu lösen. Kurz, Sie müssen sich mit der Kultur des Kunden auseinandersetzen und vielleicht sogar Teil dieser Kultur werden. Und das darf nicht nur das eine Team im Vertrieb, das diese Branche bearbeitet sein, sondern das, das müssen Sie bis in Ihre Firma reinbringen. Und Sie müssen im Inneren der Firma sich als Teil der Kundenbranche verstehen, wenn Sie wirklich gut Ihre Kunden nicht mit Produkten, sondern mit Problemlösungen beliefern wollen. Denn Ihre Rolle... Als Problemlöser wird sein, die Brücke zu schlagen zwischen den Problemen Ihrer Kunden und den Möglichkeiten, die es draußen gibt, dieses Problem zu lösen. Das ist die Leistung, die Sie Ihrem Kunden mitbringen. Sie bringen eine Lösung mit für ein Problem, das Ihr Kunde hat, für das er aber in seiner eigenen Branche vielleicht noch keine Lösung findet. Und da steckt nochmal ein wichtiger Glaubenssatz von mir drin. Richtige Problemlösungen sind selten echtes Neuland, sind selten richtig, massiv, innovativ, nur aus einem Themengebiet, sondern es sind meistens relativ einfache Sachen, die aber innovativ rekombiniert werden. Das heißt, die Lösung für ein Problem gibt es schon woanders. Und Sie transferieren die Anwendung jetzt in die Kundenbranche und leisten diese Übersetzungsarbeit, dass die Lösung, die Sie woanders gefunden haben, bei Ihren Kunden akzeptiert wird. Und ich sage an der Stelle bewusst Übersetzungsarbeit, denn gute Übersetzer übersetzen gerne aus einer Fremdsprache, die sie gut beherrschen und wo sie auch die, die verschiedenen Konnotationen, die verschiedenen Feinheiten verstehen, wenn sie sie lesen und übersetzen es in die eigene Sprache, wo sie der Kultur mächtig sind und wo sie es schaffen, die Feinheiten, die der ursprüngliche Autor gemacht hat und die sie verstehen können in einer fremden Sprache, zu übersetzen und dabei selber schöpfend tätig zu werden, in der eigenen Kultur, in der eigenen Sprache. So entstehen gute Übersetzungen. Wenn Sie das andersrum probieren würden, wenn Sie probieren würden, aus der eigenen Kultur in eine zweite Sprache zu übersetzen, wo Sie nicht in der Kultur baden, wo Sie nicht alles im Detail verstehen, wird es Ihnen schwerfallen, wirklich schöpferisch tätig zu sein, einen, einen neuen Text zu machen, der den Sinn des Originaltextes transportiert und nicht nur Wort für Wort irgendwie rüberzuziehen. Sie werden nicht in der Lage eine gute Übersetzung zu machen und genauso ist es meiner Meinung nach auch im technischen Bereich. Die richtig guten Lösungen entstehen dann, wenn Sie sich auf die Kultur des Kunden einlassen und einer der wichtigen Schritte dafür ist die Frage, was ist denn ihr selbstverständnis? Als was sehen Sie sich? Als Metallbauer oder als Problemlöser? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Florian Kunke.